Manchmal sind wir so beschäftigt, dass wir gar nicht die Stimme von Gott wahrnehmen und das ignorieren. Bei mir war es dann manchmal so, dass Gott mir Krankheit geschenkt hat, damit ich Zeit habe nachzusinnen und dass Gott mir dann die Erkenntnis geschenkt hat, die er mir schon die ganze Zeit schenken wollte, während ich so beschäftigt war. Das war zweimal der Fall, weil ich viel gearbeitet, viel gemacht ganze Zeit was zeigen, weil ich war einfach zu beschäftigt. Ich habe Gott keinen Raum gegeben. Dann habe ich Fieber bekommen, war bettlägerig, aber es war nicht so wie sonst, das Fieber war zwar hoch, aber ich war noch klar, ich konnte nachsinnen und mir ging es auch nicht schlecht. Dann hatte ich eine ganze Woche Zeit, vorher nachzusinnen und Gott hat mir dann das gezeigt, also mir die ganze Zeit zeigen.